Hallo und herzlich willkommen hier auf Let's C-Sports. Mein Name ist Ben, oder besser auch bekannt als Thor. Und wir machen heute mal was anderes, und zwar einen Build-Oder-Guide, ähm, in diesem speziellen Fall zu TVC, also Terraner gegen CERC. Und das hat den Grund, da wir letzte Woche auch schon mit den ganzen Map-Vorstellungen zu der Season 2017, Season 1 äh, begonnen haben, wollen wir jetzt euch auch noch ein bisschen das Meta, das gerade im Starcraft gespielt wird, also halt die Build-Oder, oder allgemein die Taktiken, die ja Das allgemeine ähm, sogenannte Meta-Halt vorgeben, ähm, erklären. Und dabei werden, werden wir anfangen mit Terrane, äh, das heißt Terrana gegen X, das heißt Terrana gegen Zerg, gegen Protoss und gegen Terrana, also TvT. Und danach werden wir, denke ich mal, die Zerg-Builds ähm, zeigen und danach die Protoss-Builds, wo ich mir aber dann jeweils äh, bei Zerg und Protoss einen Experten dazu hole, der etwas mehr oder der selbst halt Zerg bzw. Protoss spielt, da ich selber nur mit Terrana mich großartig auskenne. Und. Genau, also wie gesagt, wir fangen heute an mit TVC und da möchte ich euch vorstellen den 16 Marine Stim Drop, so gesehen, oder das aggressive Opening mit 16 Marines und 2 Middlebacks und Stim. Ähm, das wird in der aktuellen Meta oder wurde vor allem in der Meta sehr, sehr oft gespielt. Ähm, hat halt Pian so gesehen mit eingeführt, äh, der auch jetzt dann World, Champions damit, World Championship damit geworden ist und, ähm, ist im Moment wirklich sehr oft, also wird im Moment wirklich sehr oft gespielt, äh, beziehungsweise schon fast zu oft. Es wird schon etwas wo man dann eventuell auch Helians oder halt scheiße Kamantner baut. Aber trotzdem ist es noch ein, complete, äh, ein kompletter solider Bild und man sollte auf jeden Fall als Terraler gegen Zerg diesen Bild äh, spielen können, da einfach wirklich aggressiv ist und äh, aber auch als Wacko-Game überleitet. So, wie machen wir das? Also wir fangen ganz mal an mit einer ganz normalen Reaper-Expansion. Das bedeutet, wir bauen äh, mit dem ersten SUV, äh, das gebaut wird, das Depot. Danach, allgemein werde ich die Depots äh, nicht weiter ansagen. Das müsst ihr halt immer da gucken, wenn ihr es bleibt werdet, dass er davor ein Depot baut. Ähm, genau, also das Depot dann die äh, Rex und danach das Gas. Sobald die Rex fertig ist, werden wir einen Reaper damit bauen und das SUV, was die Rex gebaut hat, äh, gebaut hat wird dann zu Natural und hier kann dann ein Command Center gebaut werden, sobald ihr 400 Mineralien habt. Der nächste Schritt ist, dass ihr, oder zuerst das Oberle Command, logischerweise danach das Command Center, damit das Oberle Command Center schon mal Muse droppen kann und die Muse bringen halt viel mehr. Der nächste Schritt wäre dann, dass wir eine Barracks bauen. Ich habe die hier auf der linken Seite gebaut, weil ich, wenn ihr auf dem Minimal guckt, auf der linken Seite bin und so muss der Overlord oder der Scout vom Zerg über die ganze Mainbase kommen, bis er zu der Barracks kommt. Das ist in jedem Matchup, könnt ihr ein bisschen gucken, dass ihr eventuell eure ja, wichtigen Tech-Gebäude oder allgemein äh, bildentscheidenden Gebäude nicht so nach, also nicht so außen hin baut, an die Wall oder sondern ihr halt versteckt. Ähm, genau, nach der Barracks kommt zuerst dass äh, der Reaktor von der von der Barracks, die hier den Reaper gebaut hat, sobald der Reaper fertig ist, und danach das Depot, das zweite, das wichtig ist, und danach erst das Gas, und sobald das Gas angefangen ist, könnt ihr äh, äh, das wie was die Barracks baut hier, und das wie was die das, das Depot baut, schon mal in, die, in das Gas reinwallen. das heißt, ihr müsst euch dann nicht mehr darüber, darum kümmern, das Gas zu besetzen, und könnt halt, ja, so gesehen weiter halt mit der Reaper hier, Stress machen und Mycon. Ich spiele halt hier gegen die Very Easy KI, damit sie mich nicht groß ähm, nur Druck setzt. Äh, genau, das ist halt nur zum Vorführungszweck. So, sobald das Tech Lab, ähm, also ihr baut dann an der Barracks, sobald die fertig ist, ein Tech Lab. Und ich habe ich das ein bisschen verpennt, aber sobald die fertig ist, baut ihr dann äh, Stim und eine Factory. Die Factory kommt noch vor dem äh, vor dem Tech Lab. Sobald die Factory fertig ist, baut ihr so schnell wie es geht ein Starport ähm, und einen Reaktor an die Factory, damit wir dann switchen können. Und natürlich logischerweise, sobald der Reaktor fertig, auch, äh, Reaktor fertig ist, auch Marines, beziehungsweise hier auch Marines. Ähm, ja, es wie konstant durchbauen. Das ist das ist was, das sage ich nicht an. Genau wie ähm, Depots Müsste gucken. sogar 40 Supply, könnt das nächste anfangen. Ähm, ja, das ist natürlich das Standard, dass man dann komplett ähm, SVs durchbaut und halt hier auch Marines, wenn man 16 Stück zusammen hat. Ähm, wie schon gesagt, sobald der Starport fertig ist, wird er geswappt mit der Factory, damit der Starport sofort zwei ähm, Medivacs anfangen kann. Währenddessen bauen wir hier unsere Wall weiter mit den Depots. Ähm, und dann noch eine kurze, äh, kurze Information zu den Reaper. Ihr könnt mit dem Reaper ihr vor allem scouten, ob er halt den Natural gesetzt hat. Um, und das Timing Natural, wenn der, Timmy, äh, wenn der Natural gerade im Bau ist oder gerade eben erst fertig ist, wo ihr rübergekommen seid, dann wird es wahrscheinlich ein Pool o First Opening sein. Müsst ihr euch äh, überlegen, aber also müsst ihr gucken, dass der Zerg nicht zwei Linge der Natural gesetzt hat, um, uh, um das Command Center zu lehnen. Ansonsten wollt mir Reaper. Einfach die ganze Zeit nur ein bisschen gucken, was er denn so macht. Kommt da irgendwie viele Drohnen, dann ist es ein Makro-Game. Kommt äh, Blinger oder Roaches, da wird es halt was Aggressives, also könnt ihr auch darauf reagieren. Und ansonsten gucken, nimmt er der eine dritte Basis oder nicht. Bei 3,30 circa sollte ihr das von vorne etwas zurückziehen. Ich habe der jetzt hier in die Mitte gestellt. Im richtigen Spiel wird ich vielleicht sogar hier hinstellen. Äh, um halt zu scouten, wird es irgendwie so Baning oder ganz viele Zerglinge. Ähm, ja, die ihr euch dann halt auf treffen können. So, sobald die äh, Metaverse fertig sind, wie ich schon hier gesehen, ladet ihr ein und fliegt rüber. Äh, mit der Was ihr damit machen wollt, erkläre ich gleich. Äh, machen wir zum Makro-Game weiter. Also, das ist Macro Makro-Part des Spiels. Ähm, ihr wollt so, so, schnell, also, so weit es geht, ein kann dann anfangen. Ähm, ja, und dann ist jetzt... Also jetzt kommt ein entscheidender Punkt, deswegen pausiere ich auch mal das Spiel. Sobald die Medavacs eingeladen sind, ist halt gesehen der, der richtige der Push, also der... Äh, 16 Marine bild ist dann fertig, das bedeutet, da jetzt kommt das Follow-up und da gibt es verschiedene Varianten. Äh, ihr könnt das mit einem E-Base spielen, wir können das mit zwei E-Base spielen, ihr könnt allgemein auf Two base bleiben, das Rekomanz halt nicht bauen und gleich drei Barracks adden. Ähm, ihr könnt dazu so spielen, wie ich, dass ich halt ähm, Liberator und Medivac nochmal baue, mit einem Brudermine. Es gibt halt wirklich tausend verschiedene Varianten, wie ihr euch jetzt entscheidet. Ähm, ich präsentiere jetzt mal einfach meine ähm, mein Bild und das bedeutet halt, dass ich das dritte Command Center nehme, sobald halt geht, baue dann die War fertig und baue aus dem, sobald die Baddecks fertig sind, baue ich noch ein zusätzliches Mech und einen Liberator sowie eine Widowmine aus der Factory und halt weiter Marines und halt Combat sobald so fertig ist logischerweise. Und mit, diesen Trupp, mit dieser Truppe an Units lade ich dann halt die restlichen Marines und die Widowmine ein, fliege mit dem Liberator in die Main Base und überlege mir halt, ob ich mit dem zweiten Medi mit dem dritten weg eher gesehen, ähm, halt in der fliege, entweder auch in die Main Base oder halt diesen Push da verstärke, der auf jeden Fall niemals, äh, auf jeden Fall niemals die Marines verlieren sollte, ähm, sagt Steiner was dazu. Und genau so, was, sobald das angedrückt ist, äh, hätte ich dann die e base zwei Stück und ein Gas. Da könnt ihr wieder die Arbeiter der e base gleich in das Gas rollen. Da müsst ihr, das nicht, müsst ihr euch nicht drum kümmern, dass es besetzt wird. Ähm, damit ich halt die Upgrades auf dem Weg bekomme, die halt sehr, sehr wichtig sind in CVT. Und danach, sobald hier ähm, das fertig ist, kann man, kann man weitermachen, ähm, werde hier, wird hier noch ein Reaktor dran geedet. Der Starboard-Fliegtoren baut einen weiteren Reaktor und ähm, drei Barracks werden hinzugesetzt, mit, äh, um halt dann die Produktion äh, anzukurbeln, die dann auch ähm, Reaktoren bekommen für Marines. So. Genau, jetzt kommen hier die Barracks dann. da fliegt hoch, baut einen neuen neue Reaktor und hier kommt dann noch eine Barracks ran. Zu, kurz, äh, kurz, ne, äh, zu den Marines, die ihr vorne schickt, äh, dieser, dieser Hit-Squad so gesehen, soll eigentlich nur dafür da sein, dass ihr die dritte Basis des Zergs etwas unter Druck setzt und dass den Creep der äh, spot die Zergs sind relativ gut geworden, das zu defenden, deswegen sollte man, also ist es ist halt selten, dass, man, dass der Zerg damit auf Card äh, gewischt, erwischt wird und er wird meistens genügend Queens und Linge berat haben, deswegen sollte er einfach nur gucken, dass ihr auf keinen Fall diese Medivacs oder diese Marines verliert, sondern euch eher wirklich defensiv aufstellt und wenn man guckt, ähm, hier bei dem bei dem creep Dem etwas, äh, einfach outside des Creeps stehen und halt dafür sorgen, dass der Creep nicht weiter vorgepusht werden kann und sobald die Zergs halt auf Creeps sind, könnt ihr halt gut traden, indem ihr halt äh, Stuller steppt mit Stim und sobald er halt ein so round kommt, könnt ihr einfach einladen, weil die Queens werden nicht hinterherkommen, da die halt off-crypt sind. Und allgemein halt einfach nur äh, den Zerg unter Druck setzt und halt immer so sagt: Ja, hier, ich bin da, ich bin da, du musst die jetzt hier unten haben. Und währenddessen kann dann hier, kann dann hier halt der Drop in die Mainbase kommen, ähm, wo er dann halt dieses Army splitten muss. Das heißt, hier sind dann die ganzen Queens und Linge, okay, dann kommt hier ein Drop, dann so, oh Gott, oh Gott, alles in die Mainbase. Äh, habt ihr hier vielleicht wieder eine Möglichkeit zu äh, pressern und so weiter und so weiter das kurz zu dem Bild äh, zu den, zu den Marines. So, wie schon gesagt, äh, pausieren wir noch mal kurz, ähm, Combench hier dann andrücken. Dann hier das mit den drei Barracks, habe ich ja vorhin erklärt, äh, dass die Reaktoren vorgebaut werden, äh, für die Barracks, dann wird halt geswappt. Ähm, sobald wir die, ähm, die, sobald wir die Armour hier hätten, können wir dann auch das, äh, vierte Gas dazu nehmen und besetzen. Und, ähm, ja, sobald dieser Drop hier oder dieser äh, Move-Out von den Marines und der Liberators könnt ihr auch versuchen, euer drittes Command zu nehmen, da ihr dann genügend Units haben solltet, um das zu defenden beziehungsweise wird der Zerg halt, oder solltet ihr den Zerg so weit unter Druck setzen, dass er keinen Counter-Attack starten kann, weil er halt hier die ganze Zeit Druck ist mit den Marines und hier dieser Drop kommt. Ähm, genau, also dreht er alles, die, e die, Effekt äh, die armor wird natürlich gestartet, sobald die E-Base und die Upgrades bei 50% sind, dann soll das von dem Timing irgendwann passen. Ähm, ja, nicht vergessen halt dass ihr also gucken, dass ihr nicht so pleite werdet, ihr könnt hier halt weiter äh, Ebays, äh, weiter Depots bauen, ihr könnt auch versuchen hier so eine Wall zu bauen auf Mapp, auf der Map zum Beispiel. Bei der dritten Basis ist halt aber euch überlassen, wo ihr das macht. Ähm, allgemein könnte man bei der dritten Basis auch immer noch einen Bunker oder sollte man bei der dritten Bunk äh, Basis auch noch ja, einen Bunker setzen, ja. der vielleicht von Depots noch geschützt äh, werden kann, um halt gegen Runbys äh, vorbereit vorbereitet zu sein. Und. Ja, sonst wird halt einfach nur hoch gemakrot. Viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu so sagen. Äh, vergesst halt auf jeden Fall nicht auf keinen Fall die Upgrades im TVC. Die Upgrades sind wirklich sehr wichtig. Ihr seht ihr halt, so, sobald die 1-1 fertig ist, werden 2-2 angedrückt. Ähm, da die Marines und die Zerglinge halt so schnell angreifen, ähm, sind halt Upgrades sehr, sehr wichtig äh, mit diesem Matchup. Und das sollte auf keinen Fall vernachlässigen. Das kann man hier noch ein bisschen vorspulen. Wie gesagt, der Bild ist eigentlich jetzt schon mehr als fertig. Äh, das Follow-up wäre dann halt gegen... Roaches zum Beispiel in der dritten Factory oder auch gegen Ling Mutter mit Toren. Also die, die zweite Factory wäre halt ähm, gegen Roaches mit gegen Tanks, also Tanks zu bauen und gegen Ling Mutter halt Tore zu bauen, gegen die Mutterlisten. Wir können aber auch ein Starport dann bauen, eventuell für später, äh, um Liberator zu erden. Und halt ähm, drei Barracks, damit ihr dann mit den, da baut ihr dann tech dran, wo ihr dann Maraudern erlernen könnt, damit sie halt ein bisschen tanken, die bane Und allgemein auch ein push machen. Und immer erst die Barracks und die Factory bauen, bevor ihr hier das vierte Command Center baut. Ähm, genau, hier kommt das, was ich angesprochen okay. habe, der Bunker und die Depots. Und okay. ein Punkt ist noch, dass ihr auf jeden Fall das Gas oder der dritten Basis ja, sehr, sehr spät nehmt, sobald er halt wirklich ein State Game geht. Also wie gesagt, das ist halt gegen KI, deswegen habe ich es einfach mal simuliert, okay, jetzt kommt halt State Game. Ähm, deswegen baue ich hier das Gas, baue dann auch schon ein paar ähm, Starports und Ghost Academy gegen die Ultras oder gegen Brutlords zum Beispiel. Aber das Gas wird allgemein von der dritten Basis sehr, sehr spät genommen oder eigentlich kaum genommen, wirklich nur wenn es auf Liberator oder auf Ghost dann geht, weil man eigentlich genügend Gas hat durch die vier Gas hier in der Mainbase und der Natural und einfach die Mineralien für die Marines und den Motor braucht. Ja, genau, das ist eigentlich dann, wie gesagt, die angesprochenen Starports, äh, Fusion Corn für Liberator Range und die Ghost Academy für die Ghost. Genau, das wäre es eigentlich schon. Wie gesagt, finde ich wieder vergessen, die Upgrades zu machen. Und da ist so gesehen das Standardbild für äh, das tvc Matchup diese äh, die 16 Marine Drop Ja, probiert es einfach mal aus, ist halt ein relativ microintensiver Style und multitasking-intensiver Style, da ihr halt äh, die ganze Zeit vorne Druck machen wollt und eure Armee auf keinen Fall verlieren dürft, äh, und da halt hinten aber auch gut makronen müsst und auch einiges zu tun habt. Also wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nicht so einfach äh, den zu bewältigen, braucht eine Weile äh, an Übung, aber wenn ihr den auf jeden Fall gemeistert habt, solltet ihr auf jeden Fall eine gute Chance in dem Matchup haben. Und ja wie gesagt, ihr könnt auch ein bisschen rumexperimentieren, vor allem nachdem ihr halt diesen 16, diesen, sobald die Medawags halt draußen sind, mit den 16 Marines, könnt ihr auch versuchen einfach mal 2-Base zu bleiben und halt so 2-Base äh, Rally-Push zu machen oder ja die E-Base halt äh, früher hätten anstatt das Command Center, jetzt halt auf jeden Fall Variationsmöglichkeiten. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen für diesen Teil. Äh, wie gesagt, demnächst werden jetzt auch noch Folgen von äh, den ganzen anderen Te also TVT und TVP, beziehungsweise von ZERG und Protos äh, Bildordern. Also bleibt auf jeden Fall dabei, ähm, folgt den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.